Und willkommen zu einer neuen Folge Mirten Max Deluxe. Denn wie ihr schon seht, sind wir wieder in der dunklen Deluxe-Welt angekommen und müssen jetzt die Level bewältigen. sind Ich habe mich vor übrigens vorhin noch gewechselt zum äh, Ukraeten Jackpack, so nenne ich das einfach mal. Und ja, dann gehen wir mal ins Level. Und ja. Ich habe letzte Folge vergessen, das Thema ähm, zu Ende zu bringen. Also das mit den ähm, YouTubern. Das werde ich jetzt heute machen. Das heute. Ich werde das jetzt machen. Die Folge sollte eigentlich schon früher kommen. Ich weiß, aber ich hatte zu tun. <lacht> Deshalb entschuldige ich mich dafür. Vielleicht kommt dafür morgen zwei oder heute zwei. Äh, wahrscheinlich aber morgen, weil heute einfach. Äh, weil ich einfach heute dumm bin, nein, weil äh, ich viele heute keine Zeit haben und ich alleine wenn er aufnehmen müsste. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen hier auf das Spiel konzentrieren, weil ich bin gerade voll verplant und alles. Das tut mir natürlich leid, aber natürlich werde ich das Thema nicht beenden. Ich werde das jetzt hier weiter ja besprechen. Für die Leute, die jetzt nicht mehr wissen, weil welches Thema, das Thema YouTuber. Äh, ich habe ja gesagt, dass ich dumm bin. Nein. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich äh, viele englische YouTuber... Quasi kurz. So, da bin ich wieder. Also ich habe ja gesagt, dass ich... Also, dass ich immer... dass die anderen Leute es die meisten... Leute, die deutsch sind zum Beispiel, dann eigentlich ja deutsche Leute abonnieren müssten, ne? Aber bei mir ist es einfach so. Oh, was ist jetzt los, Alter? Was ist jetzt los? Boah. Tschüss. Also bei mir ist es aber so, ich abonniere voll viele, also du fast nur englische Leute. Und das ist schon ziemlich, ziemlich komisch, weil, ähm, weil, weil bei englischen Leuten. US, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, es gibt halt viel mehr Videos von englischen leuten ich sag einfach an englische englischen leute auch wenn es nicht wirklich richtig stimmt ich merke wir hatten ein checkpoint das kannst du umbringen jo. weil die passage kenne ich und die ist richtig ähm, wie sage ich das ähm, freundlich es triggert mich sehr diese passagen und ich versuche sie triggerlos äh, zu schaffen ich weiß es hat sich jetzt dumm angehört aber mir ist nichts anderes eingefallen egal zurück zum thema äh, was, wie soll ich das jetzt sagen äh, ich bin nicht rausgekommen ihr müsst wissen ich habe mal wieder solche tage wo ich einfach mal nicht schlafen konnte und äh, Jetzt einfach mal äh, direkt nach der Schule einfach mal geschlafen habe. Weil ich so kaputt war. Ich konnte einfach die ganze Nacht nicht schlafen. Das könnten wir auch als Thema jetzt nehmen. Ganz kurz mal. Boah, zurück. Zurück. Und nicht verkacken. Nicht ver ja. Jetzt bin ich mal wieder aus dem Thema. Und deshalb fange ich wieder das YouTube-Thema an. Also muss schon sagen, das ist schon ziemlich My Goodness. Ja, dann bringe ich halt um und dann mache ich es nochmal. Solange wir dann noch ein bisschen reden, können wir ja die Level machen. Heute wird nicht mehr so viel geschafft. Wahrscheinlich eins und zwei Level. So zwei Level werde ich heute schaffen. Bin halt schon ein bisschen durcheinander und wie gesagt, ich wollte jetzt wieder versuchen, versuchen, ja. Mhm. Ähm, wieder mit. Oh Mann regelmäßig Videos zu machen. Ich hoffe, das wird mir auch gelingen. habe ich jetzt extra umgebracht. Ich werde eben die Coins sammeln und dann reden wir weiter. Und äh, während ich dann die Coins sammle, werde ich. es was kein kommt. Wir konzentrieren uns jetzt. Ich muss mich wach. Ich muss wach werden. Und ja, Ein bisschen wacher werden. Ja. Ich hoffe euch gefällt doch jetzt der sounds äh, Also, dass es auch laut und leise ist, also gut genug, ne? Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ja, ihr... könnt ihr es ja in die Kommentare sagen. Oh mein Gott. Ihr, ihr wisst schon, was ich meine mit der Passage. Die triggert wirklich mal. Die triggert. Ihr wollt schon das F-Wort hier sagen. Aber es könnten ja kleine Babys zuschauen und dann wollte ich das nicht. Ja. Okay, komm. wir müssen uns jetzt oh. Oha. Hab, wie habe ich es geschafft, mich dort nicht zu treffen zu lassen? Das ist aber Kunst. Okay, die Passage kann ich mich nicht erinnern, weil die eine, die kenne ich auswendig, da habe ich nämlich damals so hatte, ach, hier ist das Ziel. Nur der muss muss weg. Ich werde das äh, Thema gleich noch ansprechen, keine Angst. Boah. Aber wenn man, wie wir dadurch will, okay, wenn ich jetzt sterbe, passiert aber nicht. Gut. Hier okay, schon mal nächste Level und dann rede ich weiter. Hm. Ah das übrigens, das ist jetzt gerade der zweite Track von der Welt und das war sehr schlau von mir. Ich weiß. Hm. Ach ne, Jumping One Passage mit diesem Ding, das ist eine meiner Hasswelten. Muss rein. Mann! Komm! Treff ihn! Oh mein Gott. Boah! Oh, ich krieg nochmal 10. Ach so, die spawnen da immer wieder 10. Hallo, kannst du mal treffen? Hier kommt Baba. 3, 2, 1, zack. Geht doch. Also ehrlich. Ja. Das Level ist schon ziemlich kacke. Ja. Wann mein Mikro ankommen wird, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Es sollte natürlich ankommen. Kommt natürlich wieder nicht. Typisch. Mal schauen. Wenn das jetzt nicht bald kommt, dann lege ich da Beschwerde ein, macht der Anzeige. Keine Ahnung, dieser Block, du wisst schon. Die Story die kommt erst beim Unboxing-Video, was da alles passiert ist. Also könnt ihr schon bei euch warm machen. Ach komm, machen wir alles hier weg. Also wie gesagt, YouTuber, ich verstehe das auch nicht ganz. Ähm, ich rede auch meistens so Englisch, also ich, ich rede gerne Englisch. Ähm, gerne, äh, ja, lieber als äh, Deutsch, das muss man einfach sagen. Und ja, ich habe auch ähm, ein paar Leute, die mit denen ich immer Englisch rede. Und daher, ist das nicht so, ne, kein großes Ding. Boah, habt ihr es gesehen? Das war klar. Oh, ja, ja, ja. Jetzt wollen sie mich triggern. Aber das ist ein Checkpoint. Solange ich mich nicht treffen Das? Yeah! Weg, weg, weg, weg! Oder nicht? Egal, ich hatte einen Checkpoint. Ach, die Passage. Ja, ich muss sagen, die, es gibt viele Passagen, die mich nerven. Diese hier ist mehr so eine nervige Passage. Das ist so das ist halt das, was wir vorhin gesehen haben. Nur halt einfach und nervig und es kostet halt zu viel. Ne? egal. Also, ähm. es ist schwer, so ein paar Themen, zwar allem dieses Thema da, so ein bisschen zu besprechen, weil es ist schon ein bisschen kompliziert. Ich werde, Es wird heute vielleicht zwei Folgen geben. Kommt drauf an, wie ich mich fühle. Wie ihr schon merkt, fühle ich mich nicht so gut. Und ich hoffe, dass es nächste Folge besser wird. Weil sonst blabre ich äh, die ganze Zeit nur solches wie das Zeug, so wie jetzt. Und das ist wahrscheinlich nicht schön zum Ansehen. Und ich glaube, ich werde sterben. Mal schauen. Wir dürfen aber nicht dran glauben. Wir dürfen nicht glauben, dass wir sterben. da funktioniert's. Hahaha! <lacht> <lacht> jo, lauf ihn in die Beine. <lacht> Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Beine komme. Ihr merkt schon. <lacht> Ganz verwirrend hier die ganze Zeit. hier. Lol. Hashtag hier. Also, äh. Ich will jetzt eigentlich nicht sagen, welche YouTuber war ich jetzt so schau, deshalb tue ich es auch nicht. Weil es nur so ganze Video ver äh, vermaßen würde und das möchte ich jetzt nicht. Ich gebe mir immer Mühe bei den Videos. Oh, ja, schon wieder, ey. Bin, so. Ja, halt so. Hä, wo, wo hab ich denn der berührt? Also, wo? Wie hat sich so gedacht, ja, ich weiß, du wirst es getroffen, also zieh ich dir jetzt schon mal das Leben ab. Und dann, oh, der ist schon tot, ne? Das ist mir egal. Boah, endlich mal durchgekommen mit allen Leben, das Und ihr merkt schon, es ist nützlich ja Es ist immer nützlich mit dem mit besseren Jackpack Ich nehme es immer mit, weil ich damit einfacher sicherer fühle Ja, ich habe gerade einfacher gesagt, einfacher, ja. Was ich gesagt? Ich weiß selber schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Komm, kriege mich um. Mein Gott, wir werden diese Folge nur die, dieses Level noch zu Ende schaffen. Mehr werden wir auch nicht mal machen, ne? Tut mir leid, dafür dafür werden wir nächste Folge werde ich durchstarten und das Thema nicht ansprechen, weil sonst, wie ich schon merkt, bin ich vollkommen kurre und äh, kann nicht mehr arbeiten. Ja. Arbeiten an ich ja keine Arbeit, wo ich Geld bekomme auch so ein Thema ist auch YouTube also werde ich das auch anfangen also als Thema äh, es gibt ja Leute die meinen dass ich Geld für YouTube bekomme momentan noch nicht also oh scheiße nein nein nein nein nein Ach, nö wir sind uns gleich da oben wieder so zurück an Ort Stelle sogar mit zwei Leben diesmal vielleicht wenn wir die auch behalten wenn wir Glück haben und uns nicht mehr umstellen dann okay jetzt sagt in das Auge äh, was mache ich da jetzt wie kriege ich da jetzt die Münzen Muss ich jetzt auch <lacht> irgendwie wie gönn! boah keine Anspielung war das nein. Och nee. Ihr, ist es euer Ernst? Oh my goodness. Das ist das Ziel. Nein! <lacht> ich hab's gewusst, Leute. Ich hab's verpackt nochmal gewusst, ey. Ich, wir sehen uns oben wieder. Noch ein dritter Cut. <lacht> so Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt schon mehrere Versuche gebraucht. Ja toll, das war nichts. Ähm, mir fehlen nur noch hier die beiden, dann sind wir wieder am gleichen Stand wie vorhin. Und da oben muss man aufpassen, denn da oben sind Stachen. Da links, da wo ich schießen. Da sind da sind Stachen. Und da muss man aufpassen. Weil die sonst einen, weil die bringen ja einen sofort um, wie wir wissen. Haben wir schon hin und wieder mal gespürt. Boah, und endlich haben wir dasselbe geschafft, ey. Ich wüsste gar nicht, wie lange ich alles das Level versucht habe. So, und übrigens bin ich jetzt äh, Wache geworden und äh, werde jetzt mit dem Thema weiter anfangen. Und zwar, äh, habe ich vergessen, ich habe schon kurz gemacht. So, dann geht es weiter. Ähm, das Level. Ich dachte, das Level. So. Boah, nö. Jetzt kombinieren die beides. Also so bewegliche Sachen plus Grasland. Mal schauen, wie das sich auswirken wird. Und ich habe sehr schöne Ruckler, weil die Monster erstmal geladen werden müssen. Das sind vier Sch sind Boah, Leute. Jetzt kann ich auch verstehen. So viele Monster auf einmal. Ich meine, das Spiel ist ja so kackt und dann braucht es Laden. Also das Thema ist so gesehen einfach nur YouTube, einfach ein bisschen so Free Talk. Aber YouTube. Und ich hatte da schon direkt ein Thema, denn ich habe letztens so einen Kommentar bekommen. Den, den sage ich jetzt auch einfach. Ich dachte den Namen nicht. Ich habe das eh gelöscht. Ich weiß es nur noch auf dem Kopf aus, äh, was er mir geschrieben hat. Der hat mir einer einfach geschrieben. Ja, er hat mir geschrieben, dass ich jetzt sterbe. Nein. Das nicht. Äh, muss das Level jetzt machen. Oh ne. Also, er hat mir geschrieben. An deiner Stelle würde ich alles löschen. Und Bad, äh, Battlefield 1 und äh, keine Ahnung. Irgendwas da. Äh, holen und ja das was war so der Versand? ja Kommentar und dann habe ich ihn gelöscht weil ich einfach keine Bock auf solche Leute habe denn ich werde erstens wer löscht seine Spiele vor allem die die gekostet haben wieso sollte man seine gekostet also seine Spiele äh, für, für, keine Ahnung einfach löschen obwohl die Geld gekostet haben ich meine dann könntest du sie wenigstens verschenken aber nicht löschen das ist er 1, ja? Das heißt, man alles einsammeln, dann bringe ich auch etwas zurück. Pakt 2 ist, ähm, ich spiele kein Battlefield 1, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich keine Xbox habe. und ja, ich werde auch solche... Äh, das sieht jetzt auch nicht. Das ignoriert es einfach. Ich werde auch solche Spiele, solche Ballerspiele, also die meisten Ballerspiele werde ich eh nicht jetzt playen, weil ich einfach nicht so ein Typ auf Ballerspiele bin. Manche sind natürlich richtig cool und die spiele ich dann auch, weil ich einfach selbst auch Bock habe. Aber sowas wie Battlefield sowas das ist nicht so mein, ist nicht so meins. Ich wusste dass das, hier, ich wusste es. So jetzt ganz schnell zurück. Und sterben? Ja, yeah, da oben auch scheiß Ziel. Perfekt. Ähm, ja. Das war auch das, das Thema. Also ich möchte bitte keine Kommentare, in denen steht, löscht deine Spiele oder irgendwie sowas. Wie, äh, keine Ahnung, spiel das und das Spiel oder du bist schlecht oder... Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. Also bitte... Schreibt solche Kommentare nicht und tötet mich auch nicht so wie der hier. So, ich muss mich jetzt wieder konzentrieren. Ich bin zwar wacher, aber nicht konzentrierter. Das ist das Problem. Oh mein. Ja komm, bring mich um. Du kannst mich schon umbringen. Mit drei. Mit, zwei, mit einem Leben? Mit einem Leben macht es keinen Sinn, mehr hier durchzugehen. Ein mit zwei Leben macht schon noch Sinn, aber. Ne? Dann ähm, die Leute die meinen, ja, du machst nur eh nie nur Videos, damit du dein Geld kriegst. Da du bearbeitest eh nicht, ist alle Videos Kacke. Ich kenne zwar das Spiel nicht, aber es ist auf jeden Fall Kacke. So zum Beispiel, das ist finde ich auch jetzt ziemlich dreist, weil man kriegt kein Geld. Auch für solange man nicht ein Konto angeschlossen hat. Und als ob ich mit meinem Alter ein Konto besitze Leute, wirklich. Was erwartet ihr? Bin ich Krösus oder was? So. Gib mir die Münze. Danke. Die Stelle ist mehr so langweilig und nervend. Die ist nicht schwer. Sollte sie zumindest nicht. <lacht> Bei meinem Skill wahrscheinlich doch. <lacht> Boah, da disst man sich selbst, damit die Leute die kommentare mehr ruhig sind, manchmal. Okay, So, so muss man durch. Wow, Dude! Okay, was mache ich? Okay. Okay, ich warte, ich warte. Okay, Leute, Leute, Leute. Husch. So. Schau kurz auf die Uhrzeit. Äh, ja, und dann gehen wir ins nächste Level. Das letzte Level für heute. Warte, warte mal kurz. Warte mal kurz. Okay, ich, ich habe mich vertan, sorry. Gut, dann haben wir in dieser Folge sind wir doch vier äh, Level. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte, wir schaffen so mindestens zwei. Das haben wir auch geschafft, klar. Aber ich dachte, wir machen so zwei oder vielleicht sogar drei, wenn wir es doch schaffen. Weil ich mich halt so fühle. Aber ne? Anscheinend läuft es besser als erwartet das, das ist natürlich schön hat mal weggehen ja. ja ich wollte jetzt unbedingt durch ach das level wisst ihr noch oh ja mit man muss hier mit drei mit drei leben durch weil da unten ist der checkpoint Ja. Dann nächstes Thema ist, ähm, ich habe ja letztens, ihr wisst vielleicht, vielleicht haben Leute das gesehen, das Weihnachtsspecial. das ist wirklich ein sehr hart bearbeitetes Video. Und dann verstehe ich nicht, wenn da so viele Dislikes sind. Ihr wisst, also ihr müsst wissen, ich bin jetzt nicht so einer, der sich voll über Dislikes interessiert, die sind mir eigentlich schnuppe. Aber wenn ich schon sowas sehe, ich hab da, weiß ich ganzen Tag. Ich habe da die ganzen Silvester, also den ganzen Weihnachtsabend damit verbracht, das Video zu bearbeiten. Ich bin komplett äh, verrückt geworden an dem Video, weil ich es einfach noch äh, Weihnachten war, das zu Ende bringen wollte. Und dann waren noch halt so viele Dislikes und ähm, ich verstehe einfach nicht, wie. es gibt halt so viele Hater. Das ist einfach unnormal wie viele es gibt vor allem in meiner Fanbase ja, klar es gibt jetzt sowas wie ApoRed und so die haben jetzt so mehr pater wahrscheinlich weil ähm, wegen den Sachen die sie so hochladen da, sag ich jetzt mal ähm ja. oh jetzt muss ich mich jetzt mal konzentrieren das ist das gleiche wie diese Bombenkatzen nur dass sie diesmal Bowlingkugeln sind anscheinend oh. Bam. Bam. Wie hältst du auf, Mann? So. Und ja. Warte, warte, warte, wartet, wartet. Nein. Ich wusste es. Ich wusste alles. Ha. Nee. Aber jetzt mal ehrlich. Ähm, ich kann es einfach nicht fassen, äh, wie man eine, eine einzige Person so hart haten will. Oder hat oder, ne? Du weißt, was ich meine? Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, ich, ich mag jetzt auch nicht so Videos von, weiß nicht. Ich sage jetzt einfach, ich bleibe jetzt einfach bei abholt. Ich möchte noch nie mehr Sa Namen sagen. Und äh, wenn ich halt jemanden nicht mag, dann schaue ich ihn halt nicht. Dann keine Ahnung, dann halt, gehe ich einfach auf äh, kein Interesse bei den Videos. Kann man ja bei bei den Empfehlungen machen. Da steht ja dann ja kein Interesse geben und dann kommt es auch nicht mehr als empfohlen. Äh, solche Art Videos. Und das mache ich dann auch immer. Und genauso wie ich jetzt sterbe, mache ich das auch immer. Und genauso wie ich jetzt cutte, mache ich das auch immer. So. Zurück beim Ort. Ja, runter, runter, runter, runter. Trotzdem getroffen. Ist mir egal, wir sind eh fast am Ziel. Und ich hoffe, wir schaffen es jetzt auch. Und ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Also das Thema habe ich jetzt gerade vergessen. Sorry. Ähm. Ja, Hater, genau. Ja, wenn ich halt jemanden nicht mag, dann schaue ich ihn halt einfach nicht. Punkt. Und es ist mir egal, ob ich ihn kenne oder nicht. Ich tat dann schaue ich ihn einfach nicht. Und das ist halt das Problem. Die meisten Leute wollen halt die anderen da disliken und so, um die halt irgendwie wütend zu machen oder alles. Ich werde das Thema vielleicht in der nächsten Folge noch dranhängen äh, oben, das ignoriert es auch immer wieder. Das war's ja für die Folge, würde ich mal sagen, weil es schon lange und habe jetzt keinen Bock mehr noch mehr zu machen. Muss ja noch alles cutten und so. Also wenn wenn ich Glück, also wenn ihr Glück habt, kommt vielleicht noch eine Folge. Aber stellt euch nicht drauf fest, wahrscheinlich kommt eh keine. Also da wisst ihr schon mal. Wenn es gefallen hat, gibt eine positive Wertung. Haut rein. Genießt mal neues ähm, Auto. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Egal. Haut rein. Tschüss.